Genau, dann würden wir einfach mit der ersten Frage vor, äh, starten und Lilly und Fatima würden gern selbst die Fragen stellen. Lilly, dann würde ich einfach einmal an dich übergeben. Hier kommt die erste Frage von uns. Ähm, was bedeutet für euch ankommen? Ja. Was, für, was bedeutet für euch ankommen? Was bedeutet für euch das äh, Thema ankommen? Rosa, möchtest du anfangen? Ja, ich kann anfangen die Frage ist, was bedeutet für dich ankommen oder was meinst du damit ankommen? Weil, äh, die, wenn ich denke, wie denke ich als kleines Kind angekommen bin, bin ich ja mit meinen Eltern gekommen mhm. und das war, war, war egal, wo meine Eltern waren, da war, da war ich dabei, und da fühlte ich mich wohl, da bin ich eben angekommen, das war ein neues Land, das neue... Erlebnis, große Häuser, weil ich bin am Dorf gekommen und dann, hier war alles so groß und dunkel, weil wir da alles bekommen Und trotzdem habe ich mich dann auch mal so wohl gefühlt, weil da meine Eltern waren. Dann, das darf ich nicht ankommen. Die Frage ist eher für mich, möchte ich überhaupt ankommen? Weil wir sind, also das ist jetzt komisch, dass ich gerade sage, dass der hier geboren ist, aber wir sind immer mit der Melancholie unserer Eltern aufgewachsen, also meiner Eltern. Und ich glaube, ankommen in so einem Freiraum, äh, wo ich glücklich bin, äh, wo Freundinnen und Freunde, wo ich sind, da möchte ich gerne ankommen. Und äh, man hat immer so die, die Sehnsucht nach irgendwas und findet, äh, findet die Sehnsucht nie erfüllt. Und dann sind Menschen um mich, die sagen: Ja, hier bin ich jetzt eine kurze Zeit zu Hause. Das ist so für mich ankommen. Ankommen bei Freunden und Freunden ist Also für mich äh, ankommen an Bildung. Also an den Bildungsschulabschluss äh, zu erreichen. Erste Linie war für mich das. Und das zweite. Ähm, wert werden. Gleich äh, muss man äh, bei mir äh, etwas zurückgehen. Äh, die Zeit, äh, 65, 66 in der Türkei, in meiner Heimat, äh, Arbeitslosigkeit sehr hoch. um eine Hochschule zu besuchen, war fast unmöglich. Äh, es war so, es war eine Universität oder eine höhere eine Schule in Istanbul, in ganz Anatolien, äh, gleich in Ankara, in Großstädten, einzelne Hochschulen. Und da wurde mit äh, Aufnahmeprüfung äh, aufgenommen. Diese, diese Prüfung war so hart, es erreichte, von einzelnen Städten gleich ein oder zwei Schüler äh, da einzukommen. Jetzt, äh, Beispiel in meiner Klasse waren wir 90 Schüler, wir sind äh, in der Zeit, also 1965, ähm, äh, die Schule fertig, ähm, sollte, Entschuldigung, äh, also diese Aufnahmeprüfung durchgeführt werden, eine hat bestanden, der dürfte nach, nach Istanbul zum Studium äh, landen, alle anderen, also ähm, 89 Schüler mussten irgendwo äh, weiter äh, Ausbildung gehen oder arbeiten. Und solche Situation äh, hat mir mein Schicksal damals geboten. Und das wollte ich irgendwie brechen. Auch meine Familie äh, wollte das nicht mehr so gehen lassen. Sie haben gesagt: Ja, was gibt's es denn? Und dann äh, mein Vater äh, entschieden, sagte: äh, Du nach Europa, das ist möglich. wie das dann meine Mutter gehört hat, sagte er, nein, einziger Sohn, den schicke ich nicht in fremde Land. Und ich musste da gucken, da zwischen was entscheiden, was mein Vater sagt oder was meine Mutter sagt. Was ist denn wichtig? Aber für mich war die äh, Entscheidung, ich musste irgendwie weiter in meinem Studium und Ausbildung weiterhelfen. Ja? Die Entscheidung äh, musste ich noch alleine tun, habe ich gesagt, gut, mein Vater sagt richtig. Ich habe gesagt, ich äh, will mich bemühen, äh, nach, nach Deutschland äh, äh, irgendwie hinkommen und äh, da studieren. Aber Studium, dann muss man hier, wenn man aus der Türkei hier äh, zum Studium kommt, dann musste Eltern viel Geld haben. Jeden, äh, jeden Monat was schicken, damit man hier studieren kann. Das war auch nicht für mich möglich. Äh, also ich musste hier arbeiten und noch weiter in die Schule gehen. Also das war, die für Schule. Kommen. Ja. Ja. das da, war das mich Ja, da, da fängt er mit an. Ja. Ja. Später habe ich noch zwei weitere Schulen äh, absolviert. Das ist dann zwischendurch gewesen. Aber arbeiten und studieren, das war das, das, war das Ziel. Es ist ein bisschen lange Geschichte, aber man muss das wissen, weil solche jungen Menschen, die hier, als, äh, als, äh, hier gelandet sind, so mit 18, 17, 18, 19, ja, das war äh, das war für diese Menschen möglich. Aber die Älteren, die hier waren, waren ein bisschen anders. Also wir haben nur für Arbeit im Kopf. Da schon auch so ein Generation, äh, Generationenunterschied äh, nochmal. Ähm Möchtet ihr, wenn ihr nichts zu ergänzen habt, dann würde ich euch äh, nochmal zurück den Ball nach Bremerhaven schicken. Vielleicht habt ihr die nächste Frage dann auch oder vielleicht möchtet ihr das noch vertreten. Ja. Ähm, wenn es für euch okay wäre, Fatima würde gerne direkt darauf eine Frage stellen, die jetzt nicht auf unserem Plan eigentlich steht, aber direkt dazu, was ihr gerade erzählt habt. Bitte, Fatima. Ähm, also, es hat sich gerade so angehört, als wäre das alles nur positiv. Also, ich kann mir auch vorstellen, dass es eigentlich nur, also nicht nur positiv war, sondern auch, dass ihr einige Herausforderungen hattet. Und das ist ja auch, also, einkommen kann ja nicht immer gut ausgehen, also meiner Meinung nach. Deswegen wollte ich frage, ob ihr irgendwelche Herausforderungen hattet oder irgendwelche Schwierigkeiten oder so. Ähm, wegen, dem, ähm, wegen dem Ankommen erstmal, da dann kann ich nicht vergessen, was äh, zu Mittagdabe sagt. Ähm, ja, ich war ja da, ich bin ja nicht angekommen. Ich war da und wurde nur vollgepumpt mit Informationen, du gehörst hier hin oder du gehörst nicht hier hin. Aber was Mittag zum Beispiel sagt, ist mit dem Ankommen, da kann ich jetzt für meine Eltern sprechen. Und das war schwer dann für unsere Generation. Unsere Eltern wollten unbedingt, dass wir Abitur machen, dass wir aufs Gymnasium gehen. Ähm, mein Vater hat immer gesagt, du musst dreimal so gut Deutsch sprechen als die Deutschen, damit die Deutschen akzeptieren, dass du nach Deutschland gehörst. Und mit diesem Daumen der Schwert sind wir die ganze Zeit aufgewachsen. Für meine Eltern hat es bedeutet, also ich habe Abitur dann gemacht, für meine Eltern hat es bedeutet, sie sind in Deutschland angekommen. Ihre Kinder sind nicht von den Fabriktoren müssen sich nicht kaputt arbeiten, sie kommen nicht öffentlich schmerzhaft nach Hause. Nein, sie haben auch Bücher in der Hand, können studieren, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte werden. Und das ist eher die größere, der größere Wunsch gewesen des Ankommens, sagt eher bei unseren Eltern als bei uns. Und das hat natürlich, war für uns sehr schwer, weil ihr dürft nicht auffallen, ihr dürft nicht zu laut sein ihr müsst euch ähm, anpassen, bleibt ruhig, damit ihr ähm, nicht, ähm, akzeptiert, damit ihr akzeptiert werdet und so sind wir eben ständig aufgewachsen. Ich war, äh, äh, obwohl ich in der Türkei äh, Abitur äh, gehabt habe, hier hat das nicht anerkannt worden. Ich musste da noch mal, äh, irgendeine äh, Ausbildung dazwischen, und ich äh, Hochschulreife erreiche. Musste ich noch dreieinhalb Jahre technische Hochschule besuchen? Dann hat der erste erreicht. Und das war Voraussetzung für mich. Und musste ich nochmal hier eine Ausbildung vorweisen in meinem Beruf, Maschinenbau. Obwohl in der Türkei äh, letzte drei Jahre auch mein, äh, also Schweißer und äh, Gelernt habe, ja, das hat das hier nicht anerkannt worden. Ich muss dabei fort, später auch drei Jahre meine Ausbildung vorweisen. Also, es hat für mich äh, diese Studienzeit, ich weiß nicht, sehr sehr viel äh, Energie gekostet. Und damals haben wir mit, mit drei oder vier äh, auch gleiche Schicksale wie meine äh, mit, mit Freunden angefangen. Die haben alles aufgegeben, in der Süd Aber äh, durch meinen Vater drängt, äh, musste ich das alles durchführen, bis ich in äh, meinem Studienende führe. Das war für mich sehr schwer. Das hat also fast acht Jahre gedauert, dass ich so weit war. Super, vielen Dank. Dann würden wir äh, die nächste Frage stellen. Ähm, wurdet ihr jemals mit Vorurteilen konfrontiert? Wenn ja, was war euer schlimmstes Erlebnis mit Vorurteilen? Wurdet ihr jemals mit Vorurteilen konfrontiert? Was war, wenn ja, das Schlimmste, womit ihr konfrontiert wurdet? Also, als ich in der Schule war, ich war ja die einzige Ausländerin damals in der Klasse. Und. Äh, da wurde ich dann spaghetti genannt, wie das typisch ist. Also In der Schule war das auch so, dass auch nicht mal die Lehrer ähm, vorbereitet waren, ausländische Kinder aufzunehmen. Sie wussten gar nicht, wie man damit umgehen sollte. Es gab keine Vorbereitungsklasse, es gab gar nicht. Ich bin in die Klasse reingeschmissen worden und musste nur abschreiben und mehr nicht. Ich weiß nicht, wie ich Deutsch gelernt habe, sag ich mal so. Und das war auch schwierig, mit der Freundschaft anzuschließen, weil ich habe die nicht verstanden. Die haben mich nicht verstanden. Und ich habe aufs Gefühl immer Ja gesagt oder Nein, je nachdem. Und das war schon, das war eine sehr schwierige Zeit. Und die, die Diskriminierung, die man heute nennt, das, das, das habe ich nicht so gespürt. Ich habe nur gespürt, ich komme nicht weiter, ich verstehe diese Sprache nicht. Und das war das Schlimmste. Ja, so eine richtige Diskriminierung in meine, meinem Alter, wo ich dann erwachsen wurde, habe ich das nicht mehr so stark empfunden, weil wir Italiener wurden dann akzeptiert. Ja. Äh, wir wir finden ja nicht auf, äußerlich. Äh, ne? Wir waren so verkleidet wie die deutsche und, und äh, bei anderen Nationalitäten, Kopftuch oder so, oder andere Farbe, die hier nicht so akzeptiert waren. Aussehen. Aber ich wurde immer als Türken benannt, weil ich gerne ganz große Ohren getragen habe. Die wurde ich mal Türk türkisch ja. angesprochen. Das ist wunderbar. Von der Aussehen ja. auch ein bisschen kann man in diese Richtung einarbeiten. Ja, ich glaube, die Anekdote, dass unsere Lehrerinnen und Lehrer in der Grundschule alle nicht uns zugetraut haben, dass wir mehr als die Hauptschule besuchen können, das gilt vor auch für Urshine, jetzt von Beyond Biontech, wo die Lehrerin sagt, geh du erstmal auf die Hauptschule. Ja. Und, bei mir war das genauso. Meine schlimmste äh, was heißt schlimm? Ja, es macht ja was auch mit dir. Ich meine, damals gab es so was wie ein Kinderwort. Es gibt ja überall Ganztagsschulen. Und äh, ich war im Kinderwort äh, und unser Betreuer hieß ja Linsen. Das ist kein Witz. Es gab zu dem, an dem Tag auch Linsensuppe. Ja. Und äh, ich sitze am Tisch und plötzlich kommt der Linsen auf die Idee und sagt, Ach heute wird gebetet. Und ich so, ja, okay, dann beten wir und öffne meine Hände, die Muslime beten. Und er hat also du bist hier in Deutschland, du bist in Deutschland geboren, bete wie ein Christ. Und dann habe ich gesagt, nee, mach ich, ich, hab, ich war elf Jahre und in Religion, habe ich ganz gut gehabt. Nur wenn er mich zwingen will, äh, christlich zu beten, werde ich natürlich zum, zum, zum, zum, zum Mutchen nicht, deswegen aus Protest, und sage ich, nee, mach ich nicht, verbiete mir meine Religion. Dann hat er mir die Suppe weggenommen, und dann hat er gesagt, dann bekommst du nichts mehr zu essen. Und mein bester Freund Tunja meinte, ey, warum jetzt Erst, jetzt bete, wie die Christen, damit wir nicht essen können, das habe ich nicht gemacht, ich bin aus dem Kinderhaut raus und bin nie wieder in den Kinderhaut gegangen. Und das so, mit elf Jahren habe ich das sehr geprägt. Und da wurde mir klar, dass es Menschen gibt, die anscheinend nicht wollen, dass wir so sind, wie wir sind und auch dann nicht hier hingehören. Äh, ja, also, es gibt für ja sehr viel. gerade, äh, dass ich eben von der Schule erzählt habe, gleich eine, äh, eine Geschichte äh, bei der äh, Schule passiert. Also ich musste, wie ich eben gesagt habe, äh, zur Hochschule zu erreichen. Erstmal musste ich äh, technische Schule, Abendschule besuchen, dreieinhalb drei, drei Jahre. Und gleichzeitig am Tag äh, als Betreuer in, äh, in Wohnheimen gearbeitet. In Wohnheimen zu arbeiten, da musste man äh, einige Seminare besuchen und da was lernen. Zum Beispiel, wie man sich behauptet als Sozialvertreter. Äh, Ein Seminar war in Frankfurt, kann ich mich sehr gut erinnern. Wir müssten an diesem Seminar äh, Filmvorführung lernen. Und bei dieser Filmvorführung musste man, wie man äh, diese, die alten Filmbänder äh, äh, wenn man in die Maschine einführung. soll. Man hat ja früher keine Video oder sowas, nur Filme gezeigt. Ja, und äh, auch in der Schule äh, sollte man äh, so, so einen Film äh, zeigen. Ich habe ja bei diesem Seminar, wie man in der Maschine, also 6, 7 mm oder 32 mm äh, Filme in der Maschine einzuführen gelernt. Bei einem Laborbesuch mit unserer Professorin der Schule, an dem Tag war eine Filmvorführung. Die Maschine wurde da vorne hingestellt. Wir waren hier. alle Studenten waren in der Klasse. Und der Professor versuchte, diese Film in die Maschine einzuführen. Das schaffte nicht. Und da vorne stand noch eine. In der Klasse war war ich der einzige Ausländer. Äh, und dann aufzuführen, zu so führen, schafft doch keiner. Ich sah da ganz hinten, ich habe mein äh, gehoben und ich gesagt, ich weiß nicht, glaube ich, ist das. Ich habe gesagt, ich, äh, ich, ich habe das gelernt, ich würde gerne das machen. Und er hat so geguckt, ganz hinten, also äh, nicht geglaubt und nicht akzeptiert. Äh, gar nicht äh, erstmal geguckt oder aufgenommen und dann wieder versucht, dass ich nach fünf Minuten schafften wir wieder nicht und habe ich noch mal mich gemeldet, habe ich gesagt, äh, ich habe das gelernt, ich, ich mache das, lassen Sie mich dann daran. Nein, die haben mich nicht daran gelassen. Irgendwann war, nach äh, Minuten haben wir das geschafft, dafür mit der, in der Mitte nochmal noch mal irgendwie wir haben das geguckt, aber mit großer Schwierigkeiten. Da hinterher mochte der Professor, dass ich nicht in der Klasse wäre. Also sagte ja, meldet sich eine, eine Ausländer versucht, er mir was zu bringen und erzähle ich diese vor der Klasse. Ich habe erst gedacht, er erzählt er von jemand anderem. Aber lässt er mich? Das hat mir so weh getan. Ein Professeur stellt mir vorne an der Tafel und murmut vor sich hier, weil ich mich gemeldet habe, weil ich gesagt habe, ich habe das gelernt. Ich mache jede Woche Wohnheimer und der lässt mich nicht mal daran. Aber hinterher, oh, das hat mir so wenig getan. Ich kann heute noch nicht vergessen, obwohl 50 Jahre 50 Jahre hier ist. Das sind die Sachen, also die wirklich langjährig du. Ja. Okay. Vielen Dank für diese Antworten. Vielen Dank. Ähm, dann hat Fatima die nächste Frage für euch. Ähm, früher hattet ihr auch bestimmte Demonstrationen, auch gegen Rassismus. Und ich würde fragen, wie die halt abgelaufen sind in den 60er, 70er Jahren. Und wenn, ob ihr euch halt auch beteiligt habt und engagiert habt. Also die Frage ist: also, äh, Es gab ja auch früher schon Demonstrationen in den 60er, 70er Jahren. Wie sind die äh, gelaufen? Habt ihr euch daran beteiligt? Also, Demonstrationen, nee, du, sagst es, du, du sagst gegen Rassismus, ob es die damals gegeben hat. Ja, okay. also so stark wie die letzter Zeit oder ab, ab 90 nicht. Versucht, was und ich war nicht auf der Welt. <lacht> und, und, und, wir haben, wir haben, also ich war ja Student. Ich musste ja sowas teilnehmen, ist klar. Ich fühle mich angesprochen. Ähm, ja, wenn wir auch teilgenommen haben, nicht das, was, was man äh, machen sollte, bei Studium, also während der Studienzeit habe ich ein paar Mal teilgenommen, aber mit, mit, mit Angst, muss ich dabei sagen. Nicht so frei innerlich, wie ich mir wünschen würde, könnte ich nicht machen. Weil breite gesellschaftliche Druck war auf mich persönlich sehr viel. Ich denke auch, bei anderen auch. Ich, ich, ich glaube auch tatsächlich, obwohl ich da nicht gelebt habe, war die Konstellation auch eine ganz andere, nämlich äh, die Angst, dann ausgewiesen zu werden, war eben bei der äh, damals äh, migrantischen Gesellschaft ja. viel größer. Jetzt ist das so zum Beispiel bei Menschen, die nur eine, eine, fit, eine befristete Niederlassungserlaubnis haben, die überlegen sich auch fünfmal, ja. ob sie auf eine Demo gehen, ja. weil die Gefahr der Ausweisung äh, sehr groß ist. Und weil das, ich meinte ja auch eben über unser Eltern, fällt halt nicht auf, ähm, seid vorsichtig, ähm, das zeigt schon viel, das gilt vor allem für die erste Generation. Aber was es gab, waren Arbeitskämpfe. Genau. Ne? Also das, das äh, äh, gab es schon, also Demonstrationen für äh, gerechten Lohn oder mehr Geld oder mehr äh, Arbeitnehmerrechte. Genau. Also viele um, um, Migranten waren ja auch. Sehr stark gewerkschaftlich engagiert. Also, das war ähm, eine Form, wo, das, wo viel Energie auch hineingegangen ist. Wo ich also ja, ja, wollte dir ja, ja. äh, die Chance geben. Nee, ich, ich war noch zu klein. Du hast ja. das zu ja. persönlicher so, mitzuerleben. Ja. Aber was du angesprochen hast, die Angst, dass man ausgebildet wird, das war bei uns Italienern nicht so stark. Und ich konnte nicht begreifen, warum meine türkischen Freunde anzeigen. Ja, also, was du nicht glauben könntest, ja? Warum? Ich, also, ich als junger Mensch ja. habe ich das nicht verstanden. Ich war ja nicht so belehrt, dass, dass genau. die, Tür, die Türkei, die, Türke, die Türken, äh, hier aus, einen Antrag stellen müssten, um hier zu bleiben, und auch ausgewiesen werden konnten. Und Italien und Deutschland hatten ja ein Abkommen, Ne, das fing ja mit, anfangen mit, äh, äh, naja, heute nennt man äh, äh, europäische Gemeinschaft hier, äh, war das anders. Und die Italiener, Belgien und Deutschland waren die Erste, die zusammen waren. Dann war die Angst nicht ausgewiesen Deshalb waren wir in dem Sinne, die Italiener, mehr. Das hilft ja auch beim Ankommen, ne? also um den Bogen vielleicht auch zu spenden. Also wenn du dich sicher fühlst ja, ja. und das Gefühl hast, ich gehöre dazu zu einer Art von Gemeinschaft, das gibt dir ein anderes Gefühl, als wenn du denkst, vielleicht werde ich nächste Woche ausgewiesen, weil ich gehöre nicht hier und auch nicht zu dieser größeren Gemeinschaft. Dann möchtest aber, du das noch ergänzen? Ja, aber Türken war etwas anders. Türken standen also türkische Migranten standen irgendwie allein. Die Italiener, auch die Griechen waren vorteilig. Portugiesen, Spanien. Also was aus Europa, man hat die Türkei nicht Europa genannt. Obwohl die Geschichte in Anders Europa ist, was, äh, was nicht europäische Länder äh, äh, sind, äh, aus, aus Europa sind, und das waren die Türken ausschließlich, die waren benachteiligt. Die also ich habe ja die bitte bleiben auch wir haben ja, genau. die die waren waren mehr ja. zu kommunistischer ja, äh, äh, auch das aber auch. die waren noch immer vorteilig ja, ich habe nicht. aber nicht so mit, mit, mit, mit, äh, mit türken ausgestattet wer was du sagst es war die IG, damals hieß es die IG, die Europäische Gemeinschaft. Ja, um, da, man, da Menschen der EG ähm, ja. war, war, war das bevorzugt. Äh, Aber das am Anfang waren auch manche Spanier genau. Genau. die Spanier und die Portugiesen, weil ja. die waren nicht wieder drin. Genau. Die hatten auch das gleiche Problem. Ja. Nur das Problem war, die, die waren Christen, ja. das, das muss man auch sagen. Ja, ist, ja. Die fielen nicht so auf wie wir bei den Türken. Ne, weil das man jetzt das Wort zu nennen, so komisch, hab, ich wusste nicht, was eine Moschee ist. Ne, auf einmal war das Wort Moschee, da, was ist das? Ich wusste, was nicht als Muslim ist. Das muss man auch wissen, dass wir Christen hier mhm. das nicht kannten. Also die Deutschen kannten, was Christentum ist. Ich, ich war ein Christen, also kannten das. Aber nicht, was eine... eine auch nicht mehr Jude, ich gut nicht, was Jude das muss man auch wissen. Heute ist das alles so bekannt und normal und damals war das nicht so bekannt und normal. Das war alles äh, komisch, ja. muss man so sagen. Wir, wir die Fremden und Ja, so, ja. aber dann, jetzt ja, du wir als, äh, ihr könnt es auch ruhig unterbrechen, ne? also, weil ähm, weil wir sind dann irgendwann im Film drin, deswegen, äh, wenn es Fragen gibt, wichtiger sind eure Fragen, erst gesagt. Äh, wir haben gerade ein bisschen gesprochen, weil die beiden nämlich auch ganz engagiert sind. Das heißt, es ist für Sie ganz, ganz interessant, was ihr gerade erzählt. Deswegen wir sprechen wir miteinander. Wir haben aber tatsächlich eine Frage im Chat, die passt jetzt ganz gut, wenn ich die kurz vorlesen darf. Und zwar könnten Sie uns vielleicht etwas über den Wilden Streik bei Ford in Köln und die Figur von Baha Tergün Erzählen. Ich finde, dass die Arbeitskämpfe dieser Zeit sehr interessant sind und auch in heutiger Sicht. Auch von heutiger Sicht. Dabei, dabei muss ich sagen: ähm, Dann kannst du, weil du bist ja, mit dem Fachmann über ja den Streik. Aber ähm, es wäre ja auch ungerecht, die ganzen Streiks vorher zu vergessen. Es gab ganz viele Streiks vorher. Und Ford war eher am Ende. Bis dahin ist bei Ford nichts passiert. Ähm, Ford war einer der letzten großen wilden Streiks, aber zum Beispiel der Frauenstreik bei Pierburg in Neuss. Ähm, hat Geschichte geschrieben. Wir erfahren jetzt, dass in Wuppertal von griechischen ähm, sogenannten Gastarbeitern Riesenstreik gab ähm, und die alle ausgewiesen wurden, fast alle. Ähm, das sollte man sagen. Und dann kommt eben der Vorschlag, dass ist dabei. Der ist ja leider Ja, <lacht> ja äh, also klar. Äh, Streik teilnehmen oder nicht teilnehmen. Äh, wie gut eben gesagt hat, man hat ja auch viele Leute deswegen ausgewählt. Man hat ja äh, offenes Erlaubnis nur ein Jahr, zwei Jahre begrenzt äh, gestellt. Also mehr, mehr dürfte man äh, nicht so wie jetzt unbefristet oder äh, offenes Niederlassungserlaubnis äh, geben. Äh, Pass war nur für zwei Jahre fertig. Und danach könnte vieles passieren. Und das musste man immer im Kopf halten. Und deswegen diese, diese äh, normale Situation, Sch Streik, äh, da mussten also Migranten sehr aufpassen. Aber trotzdem haben wir da und dort was teilgenommen. Es hat dann lange gedauert, zum Beispiel bis 1973, dass man so, wenn man sagt, nein, jetzt Schluss. Ja. Vorstreik. Für mich, Vorstreik, so 23, 24-jähriger äh, Mensch, Vorstreik, äh, äh, also bei mir ist ein Wert umgedreht in Deutschland. Äh, viele sind so, ja, viele könnten das wahrscheinlich nicht bewusst ausdrücken. Es war, mhm. war für mich eine Wende, äh, hier zu leben. Wahrscheinlich, äh, wenn ich heute überlege, post-Streit nicht wäre, würde ich wahrscheinlich in Deutschland nicht so lange bleiben können. Das ist wahr. Ja. Warum? Weil dieser Druck diese von, von Arbeitsplätzen und Gesellschaft nicht auf war für mich. Ich komme hier mit ganz anderen Erwartungen. steckt man mich mit 18 Jahren zu, zu Fortwerken. Ich muss da morgen 5 äh, Uhr aufstehen, wo ich mich gewöhne, bis Abend 4 Uhr arbeiten. Und, äh, und bei mir noch mal besonders, war, 5 Uhr fängt da meine zweite Schicht an, bis 10 Uhr in die Schule gehen. Das habe ich vier Jahre versucht so durchzuführen. Und das ist nur mit Nachgeben von seinem sozialen, von, von seinem jugendlichen, mit erleben. Alles von der muss er sich verzichten. Irgendwann mal ist Mensch, sagt er, woher kommt dann das? Und da sagst du, du bist hier Gast, man hat mir so eine Atmosphäre gegeben, du bist hier geduldete Person, ja, du musst durchschalten, du musst deinen Kopf hinhalten. Auf der Arbeitsplatz sagte dein, dein Chef, sagt er, boah, heute musst du fünf äh, Teile mehr machen, oder zehn Teile mehr machen. Das habe ich gemacht. Aber irgendwann mal, zum Beispiel bei Ford, bin ich krank geworden. Obwohl man in der Türkei mich äh, kerngesund erklärt, nach Deutschland gesucht hat, mit vielen Untersuchungen nach Deutschland geschickt. Und durch diesen Stress, so viel Arbeit bin ich krank geworden. Musste ich im Krankenhaus, man hat mir bei der gemacht, wusste man woher das kommt. Aber ich wurde schwach, nach, abnehmen und so weiter. Da hat man festgestellt, dass ich seelisch, also nicht mehr in der Lage Da hat man nochmal mal 15 Tage Kuh geschrieben. Und dann nach der Kuh musste ich wieder an den Kuh rein. So war das ganze Druck persönlich, auch seelig und auch körperlich auf uns. Und, so. und in, unter diesem zu leben, also als junger Mensch äh, kaum andere Möglichkeit, also mit gesellschaftlicher sozialer gesellschaftlicher, äh, Fortgang, äh, mitzumachen aber bei Fortstreit war bei mir, bei dem anderen irgendwann mal die Grenze erreicht ja und dann hat man gesagt, nein nicht mehr jetzt man sieht ja bei Bildern oder bei, bei, bei äh, Erzählungen eine Mark mehr eine symbolische Sache. Diese einmal mehr oder weniger spielte in dem Moment nur als Argument große Aber hinten, man wollte diese Tabu, das Tabu, dass also für Ausländer muss man so viel verlangen wie man äh, arbeiten kann. Das ist auch so. Das heißt, für dich war das so ein bisschen so, was man heutzutage als Empowerment äh, ja. nennen würde, ja. dieser Vorschlag. Also okay. auch um, Streit, um, stark zu machen, zu sagen, ich muss mir nicht alles irgendwie bieten, das ist veröffentlicht auch wahrgenommen. Ähm, möchtet ihr den Ball wieder aufnehmen? Das war ich. Äh, die nächste Frage geht besonders an Kutlu und zwar kommt die von der Libyen. Äh, wie kamst du zu Musik und was bedeutet Musik für dich? So. Ähm, ich bin zu Musik gekommen. Ähm, ich versuche es jetzt kurz äh, darzustellen. Wisst ihr, ich bin hier in Köln geboren, 1973. Und zu Hause wurde immer gesagt, wenn wir in der Türkei waren, ihr seid Türken. Vergesst eure Kultur nicht, die gehört eigentlich in die Türkei. Und wenn wir dann in der Türkei waren, haben sie gesagt, äh, bekennt euch zur Türkei, dann haben wir zur Türkei bekannt und dann hieß es, ähm, Deutsche. Ja, Deutsche, aber auch, ihr könnt kein richtiges Türkisch. In Deutschland war es so, ihr seid hier geboren, ihr müsst euch integrieren, ihr gehört zur deutschen Gesellschaft. Wenn wir gesagt haben, okay, dann sind wir Deutsche, dann haben sie gesagt, aber ihr seht nicht deutsch aus. Also wir mussten uns bekennen und plötzlich dann doch zu hören, es wird nie ausreichen dazu gehören. Und dann kam Mitte der 80er Jahre die Rap-Kultur, die Hip-Hop-Kultur nach Deutschland, Breakdance, Graffiti. Und vor allem migrantische Jugendliche haben sich darauf gestürzt, weil es war eine Kultur von jungen schwarzen Menschen, von Hispanos, ähm, die Rap genutzt haben, um ihre Wut äh, rauszuschreiben. Es war vollkommen egal, welche Religion, welche Herkunft, welche Sprache. Greift das Mikro, nimm die Dose. Okay, legal. Und, und ähm, mach Musik, tanz und dann bist du ein Teil davon. Es ist egal, wer du heißt oder welchen Namen du trägst. Und darum sind wir sofort auf die Hip-Hop-Kultur gekommen. Für mich war Rap das Richtige, weil ich gerne gesungen habe. Und so bin ich zur Musik gekommen. 1989 haben wir dann die Microphone Mafia gegründet. Also es gibt jetzt schon fast 32 Jahre. Und ähm, wir sind eine der ersten Rap-Bands, in Deutschland. Und ich muss das so vorstellen, das war so eine Liebe für mich ähm, und auch für meine ganzen Freundinnen und Freunde. Türkischsprachiger Rap, Italienischsprachiger Rap, Griechischsprachiger Rap wurde in Deutschland erfunden. Und ist dann in die sogenannten Heimatländer gegangen. Und was für mich bedeutet, es macht mich ähm, zu dem, der ich bin, um mich auszudrücken. Es ist meine ähm, Kraft, mich auszudrücken, auch entspannt durchs Leben zu gehen. Und irgendwo steckt noch der 16-Junge jährige der Junge hier drin vom flitterer Marktplatz und will sich immer noch mitteilen, damit die Leute wissen, wer wir sind. Denn alle, nicht nur ich, sondern wir alle hier, haben eine Geschichte, die es wert ist, gehört zu werden. Vielen Dank. Wir haben direkt dazu auch noch eine Frage aus dem Chat. Und zwar, äh, gut hat am Anfang von der Melancholie seiner Eltern gesprochen. Ist diese Melancholie vergleichbar mit Heimweh oder hat sie andere Ursachen? Nächstes glaube ich, ist die Melancholie irgendwo anzukommen. Darum mache ich das auch mit dem Ankommen von Also, all, jeder Mensch, der die gleiche Lebensgeschichte ist wenn ich zum Beispiel in der Türkei bin, dann dauert es nur drei Wochen, dann sehe ich mich wieder nach Köln. Und wenn ich in Köln bin, sehe ich mich wieder nach Istanbul oder nach Çanakkale, wo meine Eltern herkommen. Und das ist immer so diese Melancholie. Wo wir hören, wir spielen auch damit, weil es dann einfacher wird. Wir spielen auch, wenn es uns hier nicht gefällt, da ist es schöner. Wenn uns da nicht gefällt, hier ist es schöner. Und ähm, ja. Kann ich dazu noch was ergänzen? Ist, das, ist Melancholie auch zu übersetzen mit dem türkischen Wort Hüsen? Ja. Aber also ich finde Hüsen ist, ist auch ein, ein bisschen trauriger als Melancholie. Aber ist das auch etwas wo man sich so hineinwerfen kann. Genau, genau. Also es ist so eine, eine Traurigkeit, eine Melancholie, genau. eine Nostalgie, eine, also es ist eigentlich so ein, ein großer Eintopf, ein, ein Gericht ich aus, aus Zutaten, ja. alles zusammengerührt. Ja. und ähm, man hört, und das ist auch für mich zum Beispiel besonders mit Musik verbunden. Ja. Oh, also es gibt Songs, die höre ich, die, die kann ich vielleicht gar nicht für den Texten her, und ähm, es erwischt einen dann so dermaßen eiskalt. Und man denkt, wie kommt das jetzt eigentlich alles gerade hier? Ja. Das ist, äh, das, also die Musik ist vor allem. Ähm, ja. ja, und das ist ein unglaublicher Trigger, also diese Musik. Äh, und es ja. gibt einen Freund von uns, der gesagt hat, ich kenne kein Volk, das so gerne weint, wie die Türken und Türken. Und die Griechen. Ja, aber genau, bei denen ist es genau andersrum. <lacht> ähm, auch bei den Italienern, Italien. Ich meine, ich bin in einer neapolitanischen Familie mit aufgewachsen. Und Frau Annabella Penino, die weiß ich aber ja, was weiß ich <lacht> Weißt du die? <lacht> und ähm, ja, also ich glaube einfach, Menschen, die diese die Menschen, da muss man aber nicht nur aus dem, ähm, aus dem Ausland kommen. Wenn ja. jemand groß geworden ist, in Bremerhaven zum Beispiel, muss man schwer, genau. Der Teilnehmer hat geschrieben, vielen Dank, das kennen wohl alle Menschen. Ja, genau. Das, gesehen, ne? genau. Also, ja. das ist ganz gut, nur wir, wir weinen dann. Mehr. <lacht> <lacht> Aber auch lachen. Genau, das ist ja das Witzige. Wir lachen und weinen dann im gleichen Augenblick. Genau. Äh, gleich äh, an dieser Stelle äh, würde ich äh, meine Art äh, auszunehmen. Äh, ich, ja, ich bin ja mit einem Koffer und einer Person nach Deutschland gekommen. Mittlerweile äh, 21 äh, Familienmitglieder, Kinder, Enkel und so weiter. Und dann äh, vor Jahren äh, auch mit dieser Musikgeschichte und jahrelanger Jahr Rom. Äh, und wie Kutte eben gesagt hat, wenn er in der Türkei drei Wochen dann hat er Sehnsucht nach Deutschland. Sicher, äh, jeder ist irgendwie in, in, in der Zeit, was, was geschieht. Bei mir auch. Ich habe gesagt, was habe ich denn vor Jahren? Auch äh, solche Veranstaltungen in Deutschland, äh, letztes zehn Jahre, bin ich überall gewesen, fast in Großstädten. Äh, man hat mich gefragt, Herr Özdemir, äh, wo ist Ihr Heimat? Ich finde es dass du Herr ja ja, sagen, das das äh, <lacht> österreichisch. Wo wo ist ihr? Ja, man hat ja so gefragt. mir? Wo ist ihr Heimat? Und wo ist ihr wo fühlen Sie sich? Wie fühlen Sie sich? Äh, ich ich habe mir gesagt, was nicht denn? Also irgendwann mal habe ich äh, vor mir auch gedacht und plötzlich fällt mir, nein, ich gehöre für beide Länder. Und das muss ich ja auch meine Familie auch gleich weitergeben. Meine Enkel, meine Enkel fragen mir auch, da fühlt sich, ja, ja, muss entweder, man hat uns ja so einen Druck ausgeübt, äh, integriere dich. Was heißt Integration? Wo fühle ich mich denn? Also ich muss meine Identität abgeben oder was? Die Frage ist im Prinzip ja auch so von außen zugetragen. Rosa, du wolltest das gerne ergänzen. Ja, ich, wie ich das, wie die Melancholie da ja, ist, ähm, ist so zum Beispiel, ich liebe das Meer. Was mir hier fehlt, ist dieser Rausch vom Meer. Diese, ich nenne das Gesang. Das fehlt mir. Und wenn ich das, das, das will ich mir mal hören, und ich gehe gerne in Italien, um diese Gesang zu zu hören. Das mit den, also ich fühle mich wohl in beiden Ländern. Das muss man sagen, ich bin beide Länder. Beide Länder, beide Identitäten sind in mir. Und das muss man akzeptieren, dass diese Realitäten, die duale Realität da sind, wir sind ja eigentlich gerichtet, dass man nur eine hat. Warum? Wir können mehr als eine haben. Wenn ich äh, da meine nicht mehr, ich, äh, ich fahre im Urlaub, na, fährst du nach, äh, nach Hause? Du, nein, ich war nicht nach Hause, ich bin hier schon in Köln, ich war woanders. Genau. Also da, nach Hause wird immer gemeint, da wo mein Ursprung kommt. Das ist nicht mehr meine Zuhause, meine Zuhause ist hier, aber wenn ich da bin, da ist auch meine Zuhause. Also na, das muss man auch so sehen, das, das ist die Realität und jeder will mich in eine Schublade stecken und das will ich nicht. Ich habe neulich eine Frau ähm, kennengelernt und sie sagte mir, zu Hause ist da, wo ich bin. Und ich fand das irgendwie ganz äh, ganz treffend, also da wo ich bin, wo ich mich gerade wohl wohlfühle, mich wohlfühle ja, ja. wo meine Familie gerade ist, ähm, da, da fühle ich mich da ist mein zuhause gerade das fand ich sehr hilfreich weil ich dann völlig gelöst von dem Boden es ist nicht die, der Boden wichtig oder der Name der Nation wichtig es kann sein dass ich wenn ich ich war vor kurzem in Portugal und das fand ich so schön dass ich auch ich könnte <lacht> hier auch leben das ist so schön hier ja. also um zu sagen ne das gibt keine Grenze um sich wohl zu fühlen man ähm, muss immer das wollen und erkennen äh, äh, äh, äh, äh, äh, auch. Ne? Ähm, Achso, äh, möchtest du dazu ja, sagen? Ja, warte sehr schön. Genau, deswegen auch, äh, hatte glaube ich, also zwischendurch ploppen bei uns ja auch die Chatfragen so mit auf. Ähm, ich gebe euch das mal weiter, vielleicht möchtet ihr auch noch auf den Chat gucken oder mit der nächsten Frage weitermachen. Ähm, ja, Fatima würde gerne auch etwas dazu sagen. Wir hat jetzt gerade ein bisschen äh, gesprochen und würde gerne direkt dazu auch etwas sagen. Dann würde ich direkt danach die Chat-Frage stellen. Ähm, genau, also mit dem Zugehörigkeitsgefühl. Also ich würde halt gerne schon was dazu sagen, weil ich habe auch libanesische Wurzeln. Meine Eltern, die sind halt auch aus dem Libanon, auch hierher geflüchtet. Und ähm, ich habe mich halt auch selber weiterentwickelt. Und als erstes konnte ich auch gar kein einziges Wort Deutsch. Und kam halt hierher, also ich wohne jetzt in der Wohngruppe ähm, und musste halt auch Deutsch und so lernen, also eine komplett andere Kultur kennenlernen. Und das ist auch so krass gewesen, so ein heftiges Gefühl mit sieben Jahren alt. Ähm, und meine Eltern, die wollten auch immer, dass ich mich halt irgendwie entscheide, entweder das oder das. Also entweder du bist Deutsch oder entweder du bist libanesisch. Und ich habe immer noch jetzt mit meinen Eltern noch, ich würde mal sagen, den Kampf dass ich mich entscheiden sollte, obwohl ich eigentlich keine Entscheidung haben bräuchte. Und genau das, also das finde ich halt auch richtig krass. Das ist halt auch bei euch immer noch, ja, also ich finde einfach richtig schön. du brauchst dich nicht zu entscheiden. Du bist wer, wer ja. du bist. Du hast beide Identität wie wir und das ist auch gut so. Und wenn jemand nicht da in diese Kästen, Libanesische oder Deutsche stecken will, musst du sagen, nein, ich bin in beide Kästen, sag ich mal so. Ne? Also, du brauchst nicht entscheiden. Warum müssen die andere, die dich die äh, anderen eingrenzen? Muss ich nicht eingrenzen. Ich finde gut, dass ihr beide darüber redet, weil tatsächlich äh, kommen wir ja aus den Kulturkreis, wobei der Kampf für eine junge Frau viel größer ist als für einen Mann. Und auch finde ich auch gut, dass ähm, du darauf geantwortet hast, weil ich kann das nicht gut verstehen, dass du viel mehr Eltern darauf bist zu entscheiden, als wir jemals in unserem Leben entscheiden müssen. Das stimmt. Aber trotzdem, bist du bist jung und brauchst dich nicht mehr sagen, einen Druck geben zu lassen. Sagen, wie: ja. Eltern, ich liebe euch, aber ich bin beides. Ich bin deutsch und libanesisch. Und warum? Was spielt dagegen? Na? Also das ist eine Bereicherung, das muss man sehen. Das ist eine Bereicherung. Eine Wenn man eine Teil ist, ist, dann ist man eingeschränkt. Wenn beide ist, ist immer eine Bereicherung. Wenn man auch zum Beispiel viele Sprachen kennt, ist eine Bereicherung. Kommt man überall oder in vielen Länder an, zum Beispiel. Also ich muss auch sagen, dass ich bin war. Da müssen die, wurde gesagt, meine Eltern müssen mit mir Deutsch lernen. Aber mein Eltern konnte gar nicht so gut Deutsch. Was soll das denn bei Das war auch so eine pädagogische ja, Schwachsinn. Ne? So heute sagt man ja, oh, mit zwei Jahren, wenn die Kinder äh, drei, das, äh, drei oder vier Sprachen lernen, dann alle vier, äh, vier Sprachen und Muttersprachen, das ist gut. Ne? Jetzt ist das positiv, früher war das negativ. Also. Mehr, mehr Sprache lernen, weiter Identität behalten und weitergeben. Vielen Dank. Dann würde ich euch einmal die Frage aus dem Chat vorlesen. Und zwar, wie ist es mit dem Zugehörigkeitsgefühl bei euren Nachfahren? Befinden sie sich noch stärker in dem Dilemma, wo gehöre ich hin? Bin ich deutsch oder nicht? Und wie nimmt die Gesellschaft diese wahr? Besteht also ein generationenübergreifendes Problem? ich Moment jetzt. Ist okay? Dann kannst du überlegen. Nein, was hast du? Also, ich glaube, dass das Problem gar nicht bei einem sogenannten Nachfahren liegt, sondern dass es immer wieder Menschen gibt, die sich zurechtweisen Also meine Tochter, hat bis sie umziehen. 10. nicht darüber nachgedacht wo sie herkommt. Sie war Kölnerin und dann gab es ein Ereignis in der Schule, wo sie übersetzen musste. Weil ein türkischsprachiger Schüler in die Schule gekommen ist. Und ab dem Zeitpunkt war sie aus der Türkei. Und, da wurde ihr, und damit wird dir gesagt, auch wenn es böse gemeint wird, eigentlich kommst du nicht von hier, du gehörst nicht richtig hier hin. Ich glaube, Kinder machen sich keine Gedanken darüber, aus welchem Land sie kommen oder welchem Kulturkreis sie. Und da tun wir Erwachsenen sehr viel für, dass sie irgendwann in diese Schublade gesteckt werden. Und das sollten wir aufrecht dann ist auch vollkommen egal, wo wir hergekommen, welche Einflüsse wir haben. Wir leben einfach. Und Kinder können das viel besser als wir. Wir sollten eigentlich viel von Kindern lernen, von Jugendlichen als anderswo. Möchtet ihr was dazu sagen? Oder möchtet ihr auch noch eine Frage? Weil wir, wir brechen so quasi die letzten 20 Minuten jetzt quasi von unserem Gespräch. Ähm, an und ähm, ich bin, ihr habt noch so viele so schöne Fragen <lacht> und deswegen würde ich mich freuen, noch etwas von euch zu hören. Um, ja, sehr gerne, ich pack mal ähm, Also, wie war es eigentlich so für die Frauen also wie wurden die wahrgenommen? Also war es oder, eher gesagt, anders für die? Für Frauen, ob es für Frauen anders war und wie die anders wahrgenommen wurden? Das war die Frage speziell an Rosa gegen diese Frage jetzt. Ich war jetzt so unabhängig. Achso, du warst noch auf einem anderen Thema. Ja, ich war noch auf einem anderen Thema. Geht, Entschuldigung. Äh, im, im, im, das, da wurden Frauen, die zugewandert sind, die gekommen sind, anders wahrgenommen, aber das Leben, Frauen anders, du hast das ja schon so ein bisschen ja. auch angedeutet. Dass, äh, wie hast du das empfunden? Du warst noch klein, aber vielleicht hast du das auch mit, dein, mit deiner Mutter wahrgenommen? Oder? Also ich, äh, ich hatte das nicht so wahrgenommen, äh, wie du so gedacht hast Meine Mutter, äh, musste sich aber hier einzählen, sag ich mal. Weil die in Italien war sie nur Hausfrau und auf einmal hat sie doppelt Belastung, weil sie Arbeiterin geworden ist. Sie hat bei Ronson gearbeitet. Ja. Bei Ronson. Ja. Da ja. ist sie mit dem Feuerzeug. Da hat sie dort gearbeitet und dann. Gehen ähm, Nein, aber die hatten mir nie über die, also dass es für dich schwerer war. Das, das war schwer. Das war schwer, die mussten nur durch. Und, und dann waren wir alle da. Die Familie war wichtig, dass sie da war. Und, und mehr also, nicht. Vielleicht kann ich noch, noch was dazu ergänzen. Und ähm, zwar, also die, also für Frauen, also ich finde das immer total. Wichtig, dass man bei diesem ganzen Gastarbeiterthema auch wirklich auch äh, nochmal über die Rolle von äh, Frauen auch spricht, weil viele von denen, also gerade bei den türkischen Gastarbeitern weiß ich, dass etwa 20 Prozent der ähm, Gastarbeiterinnen eben Frauen waren und ähm, das waren zum Teil 18-Jährige, 20-Jährige, unverheiratete Frauen, ähm, aber auch aus Griechenland sind viele äh, Frauen zum Arbeiten nach Deutschland gegangen und die hatten, also das war für die natürlich ein riesiger Schritt, und die sind mit viel Selbstbewusstsein auch hergekommen und mit, äh, mit Elan und Abenteuerlust. Und die hatten ähm, Lust, was zu machen. Und dann kommen die aber halt auch in die 60er Jahre Deutschland, ne, wo Frauen halt alle in diesen 60er Jahre engen Korsett gelebt haben. Und dann, das war natürlich sowieso für alle Frauen in Deutschland einfach auch schwierig, aber für sie dann nochmal mehr. Und dann... Natürlich, ähm, wenn, wenn man sich dann in, in einzelnen Communities sozusagen auffällt, dann war das natürlich auch auffällig. Und dieser Druck, nicht auffallen, nicht schräg sein, äh, keine Kontakte eingehen und so, das ist natürlich auch nochmal wichtig äh, äh, äh, äh, zu wissen. Und Timo sagt es auch nochmal ganz deutlich, das hast du ja auch mit dem Tierbuchstreik gesagt, sie wurden ja auch noch schlechter bezahlt. Also diesen Gender Pay Gap, den wir heute noch haben. Den gab es damals aber natürlich nochmal um Längen, Also die Benachteiligung von Frauen, das hat eine sehr lange Tradition. Und wenn du dann auch noch eine andere Herkunft hast, das ist dann äh, noch eine, eine schwierige Sache. Also, das noch vielleicht so an kurz. Ja. Also, äh, ich kann von meiner Frau und von meiner Schwester zum Beispiel gehen. Meine Frau kam 70er Jahre zu äh, so, äh, Siemens, kleine äh, äh, elektrische äh, Geräte an Fernseher zu bauen. Äh, man hat äh, 20 oder 21 Mädchen, 19 bis 21 Jahre Alter, aus der Türkei. Man hat in einem Heim einen, äh, auf dem Berg so, eine, äh, so auf das äh, Schloss rein gesteckt und die müssen da arbeiten. Meine Frau hat zwei Jahre da gearbeitet, nicht gesehen außer diesem Schloss und Arbeitsplatz. Obwohl sie in der Türkei äh, äh, Schauspiel gemacht, äh, sie hat ja auch äh, als Schauspielerin äh, äh, tätig war, also so äh, nicht so Kopftuch und so, sondern etwas äh, ja in anderer äh, Form in der Gesellschaft sich äh, kulturell ausgebaut. Und ähm, da kommt sie auf einmal hier steht man in Arbeit und bewegt sich. Und ich habe irgendwann mal gesagt, nee, das ist nicht für mich, kehrt sie zurück nach Türkei. Jetzt kommt sie in der Türkei. Die Freunde oder Freund in der Türkei, die sind nicht mehr zu ihr so, wie vorher war. Also, sie ist in Ausland gewesen. Äh, ja, also, sie, äh, sie nennt sie wie ein Friedchen. So sie könnte in der Türkei keinen Fuß mehr fassen, obwohl sie entschieden hat, in der Türkei zurückzukehren und da heiraten und um Familiegründen da zu bleiben. Sie könnte das nicht. Also, Jetzt stand, stand sie, obwohl sie von hier nach Türkei geht, nicht mehr zurückzukommen. Musste sie wieder zurück nach Deutschland, Flugzeug nehmen, nach Deutschland kommen. Kommst auf den Arbeitsplatz, man hat sie entlassen. Gibt es keinen Arbeitsplatz. Und Arbeitsplatz, wenn du nicht hast, hast du keine Bleibe, weil äh, das ist ein Wohnheim, Mädchenwohnheim, stand sie vor der Tür. So, Schicksal, so Schicksal haben die Frauen ja. entwickelt. Die, die Frauen waren schlimmer daran als Männer. Ja. Ähm, möchtet ihr was dazu ergänzen oder nochmal ähm, noch ein anderes Thema eintauchen? Ähm, wir haben noch eine Frage im Chat, die würde ich dann einmal noch stellen. Vielen Dank für die Fragen. Ähm, achso, das ist nur ein herzliches Dankeschön. Genau, ich schreibe an meiner Masterarbeit zum Trans. Generationalen Austausch. Gut, vielen Dank. Äh, Dankeschön. Genau, dann würden wir zur nächsten Frage übergehen. wir nee, hier jetzt nicht. Nee, nee, nee. Achso. Genau. Ähm, wie war Deutschland oder die Deutschen für euch, als ihr angekommen seid? Also wie habt, also was für ein Bild habt ihr von denen? Oder von Deutschland, eher gesagt? Beides. Also was für Deutschlandbild Bild von Deutschland. Äh genau, und ob sich dieses Bild auch verändert hat, dann also, das äh, ja, dann. Also, ja. Äh, Gucken mal, ich mache ein Beispiel. Wenn wir auf dem Markt äh, einkaufen gegangen, sind, sind wir für da waren keine Tomaten, da waren keine Peperoni, da waren keine Aubergine, da waren keine Zucchini. Und wir wussten nicht, was wir essen sollten. Die, die, Pasta, die Pasta, die Pasta, die war Eiernude und wir haben keine Eiernude gemacht, Bis endlich wir von, von einer, die Pasta, die richtige italienische Pasta bekommen konnten. Und das erste Mal, dass wir diese, Hartweizen Nudelpasta gegessen haben, äh, kann ich mich erinnern, dass mein Freund, Bruder war noch klein und hat gesagt: endlich so. So. Die, die, ähm, Und als wir dann endlich die Tomaten auf dem Markt kaufen konnten, da hat meine Mutter gesagt: Ich möchte 5 Kilo Tomaten. Und er sagt: Was? 5 Pfund? Doch Nein, 5 Kilo. Ja, was machen Sie mit den Tomaten? Das geht es nicht an. Ja. Aber meine Mutter hat gedacht, Ich mache sie, ich esse sie und wir machen sie so und so, und so mit. So. Heute würde keine Deutsche ohne Tomaten leben <lacht> ohne Tomate geben und jede Frage stellen. Ne? Das ist zum Beispiel ein Bild, das sich in der deutschen Gesellschaft mit, mit unserem Gemüse, sag ich mal, das Leben geändert hat. Stellt euch vor, eine Deutsche ohne Pizza. Ne? Also die wussten nicht mal, was eine Pizza war. Aber so, und wir wussten nicht, wo wir eine Pizza essen konnten. Das war auch noch. Aber um hier so ein bisschen so wirklich zu machen, das ist so, dass man im Alltag, ne, äh, ich habe so, so gefühlt, so war, so, du bist ein streng. ich habe die so schränk gesehen. Ich, muss, ich müsste denken, ich war noch kleiner als euch, ne, Und wie, wie, wie die Lehrer waren, waren so streng. die man nicht. Äh, Entgegenkommen. Heute ist der Rheinländer eigentlich sehr entgegenkommen. Ich danke sie haben den Ursprung aus den Römer. Römer, hallo, ich bin hier, eine Und das war für mich ein Erlebnis, erkennen zu können, meine Vorfahren waren hier oder die haben die Stadt gegründet. Ja. Ja. Ähm, ja, und dann habe ich auch, ich habe die Deutsche, die Deutsche anders an, hier mein Vorfahren. Ne? Wir sind miteinander <lacht> verwandt. <lacht> ne? Es ist ein Blickwinkel, wie man die Menschen das auch anschaut. Meine hat sich geändert und so nimmt man auch äh, andere anders wahr. Wie ist ja? das? Äh, äh kann man die Frage auch zurückspielen? Denn, spielt das für euch eine Rolle, das Thema? Also guckt ihr irgendwie, habt ihr so den Blick Deutsche, Nicht-Deutsche überhaupt? Spielt das für euch überhaupt eine Rolle? Nein, ist auch okay. <lacht> Wir haben im Moment äh, dazu, glaube ich, nichts äh, direkt zu sagen. <lacht> Danke. Das war eine super Anekdote, weil das sagte jede. Ich kaufe nur 500 Gramm Tomaten, wenn meine Mutter gesagt. Es gibt keine Aber ich will, will mir die nächste Frage auf die Kinder, hat, wenn er damit noch was sagen möchte. dazu. Was, was sich geändert hat, also eine riesige Vorschrift für mich, wenn ich das so sehe, die Änderung, 60er Jahre und wenn ich heute 2020, das ist unglaublich äh, großer Unterschied. Und äh, könnte man gegen fragen, äh, hätte ich das äh, so vorgesehen oder erwartet oder könnte man mir vermuten, hätte ich gesagt nein. Weil die Anfang war so krass anders, was heute betrifft. Äh, heute meine Erlaubnis, dass ich hier sitze. Ja? Ich, äh, ich muss jedes Jahr Ausländer bitten, betteln, dass man noch weiter ein oder zwei Jahre meine Aufwandeserlaubnis verlangen. Das ist, bei äh, Gesetzen hat sich viel geändert. Bei, bei Politik hat sich sehr viel geändert. Bei Gesellschaft hat sich sehr viel geändert. Im positiven Sinne. Es hat sich auch... Äh, Kampf dazwischen gegeben, sehr viele Schwierigkeiten, furchtbare Sachen passiert, so wie Bombe auf der Kopfstraße oder eben vor einem Kirchbesitzer, weil das so Türken aussieht, äh, erschossen worden. Selbstverständlich, das ist, das, ist, das ist nicht zu verleugnen, dass das gab. Aber wenn man vom Unterschied, dann das sind gigantisch, für mich, ist auch so. Auch die Kinder, die jetzt äh, äh, heranwachsen, die, die denken ganz anders. Ich sehe bei meinen Enkel oder meinen Kindern, das ist ganz anderes Verhalten. Obwohl meine Tochter noch schwarzhaarig und so weiter im Bus oder in Bahn äh, äh, nochmal mal äh, gerestet wird und so weiter. Aber sie nimmt da ganz anders auf. Ja, weil der so äh, schwarzhaarige, äh, man macht ganz andere Witze, aber sie kann andere Antwort geben. Warum? Kann sie, obwohl sie Ausländer aussieht, obwohl sie Ausländer ist, weil sie hat ganz andere Kraft da hinten. Wir haben das nicht gehabt. Wir müssten alles nicken. Das hat sich geändert. Ja. Ja, ja. Migration ist nicht die Mutter der Probleme, sondern die Mutter der Globalisierung, der menschlichen Globalisierung generell auf der ganzen Welt. Dann wir essen, wir trinken ich meine ich glaube, in Deutschland werden in der gegessen. Aber das ist ganz äh, der Punkt. Die Menschen... Irgendwann müssen wir Zeit geben, wo wir gar nicht mehr darüber diskutieren müssen. Da wird das nur eine Anekdote, über die wir alle gemeinsam lachen können. Aber dafür müssen wir noch viele Kämpfe ausführen. Sowohl äh, in unseren Familien als auch in der Gesellschaft. Ich glaube, diese, diese zwei, äh, zwei Heimat so anzunehmen, Dafür gehört auch noch ein bisschen Zeit dazu. So viel. Ich mache Empathie manchmal, warum die anderen nicht verstehen können, dass ich die Türkei und Deutschland gleiche, also zwei Länder Heimat habe. Das ist so auch nicht fühle. Und das ist für die anderen nicht einfach zu akzeptieren, weil sie mit, mit einem Land groß geworden sind. Aber wir wir haben ganz anderes. Innerlich gehört, also diese beiden Länder gehören mir. Dafür werde ich arbeiten, dafür mache ich vielleicht Politik, dafür äh, arbeite ich, dass das andere auch so versteht. Aber das heißt nicht, weil eine Mehrheit Gesellschaft vielleicht zurzeit das nicht verstehen können, dass ich aufgebe. Nein, man muss noch dran bleiben. Irgendwann mal erreichen wir das. Muss man ein wissen, Deutschland von vorne hat nicht akzeptiert, dass Deutschland ein Einwandererland ist. Aber mittlerweile ist eine Einwanderer, ist angenommen worden. Wenn das Minister in ein bestimmter Kreis stark zu vertreten, das freut mich. Für mich, für meine Generation, auch für meine deutsche Gesellschaft. Es gibt noch eine Frage sich. Ja, wir hatten noch eine Frage, die uns ganz toll unter den Nägeln gebrannt hat, die würden wir ganz gerne noch stellen. Und zwar, die geht nochmal an Rosa und an Kutlu besonders. Wie war denn für euch die Schulzeit? Die Schulzeit, ja. Also erstmal vorne und da fällt mich viele Menschen verrückt, ich habe es geliebt, in die Schule zu gehen. Als Kind, als Jugendlicher, als Lehrkraft jetzt. Ich finde Schule... Ist ein äh, wirklich ein, ein schöner Ort mit all den Problemen, all den äh, Konflikten. Und für mich war die Schulzeit treffen mit Freundinnen und Freunden und dazwischen durch lernen. Und das versuche ich auch zu überhören. die Schule muss Spaß machen, damit wir lernen können. Schule muss ähm, Herzen gewinnen, damit wir lernen können. Und ähm, was ich als Kind ich hatte, das Glück, viele gute Lehrerinnen zu haben, auch die ähm, Klassenlehrerin, die ich gedacht hat, dass ich jemals aufs Gymnasium gehen kann und mich jetzt in die Hauptschule stecken wollte. Aber die war sogar dann, daneben eine sehr herzliche Person, die wie eine zweite Mutter für uns war. Deswegen hatte ich einfach Glück gehabt, ähm, eine sehr schöne Schulzeit. Ich bin in Flittert aufgewachsen, in so einem kleinen Dorf, äh, kurz vor Leverkusen. Und, ähm, ja. und als Realschule, ich habe sie geliebt. Und ähm, dann darauf ähm, anhängt die Frage zum Kinderhort, Soll ich die schon beantworten, weil wir die gelesen haben, oder wollt ihr, habt ihr noch nehmen, erstmal eure Fragen und dann kann mir der die Person ich die, Frage, noch, nee. die eine Frage im Chat ganz zum Schluss dann noch stellen. Ja, genau, ja. War, Also ich ich habe meine Schulzeit geliebt, aber das lag eher an den äh, Klassenkameraden und Klassenkameraden generell. Also, bei mir war es so, die Anfänge waren schwierig. Wie gesagt, ich konnte kein Wort Deutsch und wurde direkt in die dritte Klasse eingesteckt und wusste nicht, was da lief. Und dann äh, haben wir die Idee, das war ein Fehler, weil ich hatte die zweite Klasse in Italien berufen und dann in die dritte sollte ich gehen, aber das war eigentlich ein Fehler. Dann haben sie in die erste Klasse reingestellt. Das war eine Katastrophe, weil ich, hab, ich war schon groß und da war ein kleiner, nicht mal in den Bank saß ich gut. Also das war, und ich habe mich geschämt in der ersten Klasse, weil in der ersten Klasse muss man ja, muss man alphabetisiert werden. Aber ich war ja alphabetisiert, ich konnte lesen und schreiben. Ja, und danach, was, was passiert ist, bin ich in eine vierte Platte reingesteckt worden. Also das war ein Mischmasch. Ähm, ja, und ab dann ging es auch. Da hatte ich ja mittlerweile ein bisschen Deutsch gelernt und, und so weiter. Aber das war eine richtige Katastrophe, muss ich schon sagen, weil die Lehrer, die Schule, die, die waren nicht vorbereitet. Die wollten das auch gar nicht, dass die ausländischen Kinder sich wohlfühlen. Ich muss euch noch eine Dank erzählen. Als ich mein Studium, meine Diplomarbeit geschrieben habe, habe ich die Dokumente gelesen, wo in meiner Alter, als ich von der Schule rauskam, und ich wollte, eine, ich wollte eigentlich Kindergärtnerin werden. Das ist mal so, ja? nicht als hier im ich habe keine, keine äh, Stelle bekommen. Und dann habe ich entdeckt, durch diese Studien und diese Dokumenten, da war die CDU da, äh, am Regieren und Kohl hat gesagt, dass ausländische Kinder dürfen keine Lehre besuchen Und das war auch was bei dir passiert ist. Und ich habe da eine Krise bekommen, da konnte ich alles wegschmeißen. Ist doch verloren, ich du nicht Bitte? Nee, ich du bist also alle ausländischen Kinder die sollten keinen Lehrplatz bekommen. Das stand im Gesetz. Deshalb hatte deine Lehrerin dich in der Hauptschule gesetzt. Alle Ausländer dich also in der Hauptschule gehen. Da stand in der Deutsche Bundesgesetz, dass Kinder, also Migrantenkinder, keine Lehrstelle bekommen sollte, weil die Leute nach ihrer Heimat gehen. Das war die Rotationspolitik. Da kommen wir wieder auf Politik mhm. zusammen. Also, das ist meine Geschichte. Ich habe mich kämpfen, Ich musste kämpfen, um etwas zu erreichen, das ich auch studieren wollte. Ich habe andere Gegenwege gemacht, aber ich habe geschafft, ich bin schon auf mich, ich, hab, ich, weiß, ich nicht sagen. Auf ja. jeden Fall war es so, dass das politisch nicht gewollt ist, dass, dass Migrantenkinder Gastarbeiterkinder wurden ja. hier genannt. Nicht Migranten. Migranten ist ein Ausdruck, der heute benutzt wird. Und damals gab es diesen Ausdruck nicht. Das der Kinder sollen nicht, nicht in eine, eine Lehrstelle bekommen. Die sollen das nicht erhalten. Die sollen ja zurückgehen. Und das äh, ist schade gewesen. Da hätten wir viel mehr Möglichkeiten ja. gehabt. Aber okay. Das war so meine Erfahrung mit der Schule, mit der Gesellschaft. Und ja. Ich gucke nur auf die Uhr. Wir haben schon ein Uhr erreicht oh. und ist äh, die Zeit ist so schnell verflogen, aber ich glaube, du hattest noch einige Gedanken. Ja, noch ja, ja, ich habe einen große Frage. Lille, ich würde dich was fragen. Ähm, äh, wenn du mit deinem Alter jetzt in den USA zwei oder drei Jahre leben würdest, und ich dich vorstellen könntest. Wie äh, würdest du dich äh, fühlen? Wenn du wieder irgendwann mal nach drei Jahren nach Hause kommst, was könnte dich erwarten? Kannst du dir ein Bild machen? Also ich glaube, es wäre schon ein Unterschied, weil ich glaube, in diesen drei Jahren hätte sich auch, also hat sich dann noch bestimmt viel verändert und dann ähm, haben sich bestimmt auch einige auseinandergelebt, zum Beispiel meine Freunde und dann müsste ich ja erstmal alles wieder so, wie es in Deutschland ist, wieder kennenlernen, angewöhnen und in den USA ist es ja anders als in Deutschland. Deswegen würde ich mich, glaube ich, sehr komisch fühlen. helfen, ich war zum Beispiel, wenn ich wieder nach Türkei bin, ich könnte mich dann angeben, ich stehe in Deutschland, ich habe eine andere Sprache, was gelernt, was ich dann da zurückgelassen bin, da war ich einen Schritt weiter. Also, das hat mir, wir haben die ganze Zeit negative Positionen erzählt. Aber es war nicht alles negativ. Wenn ich wieder nach Hause kam, da waren schon viele positive Sachen. Ich denke, da bist du das auch gleich erinnert. Ähm, das wollte ich dann noch äh, Danke, Danke. Habt ihr denn noch Zeit für die letzte Frage im Chat? Die würde ich dann schnell ich noch... Zeit haben. Ja, ja wir, wir haben die Zeit. Sehr gerne. Äh, genau, und zwar von der Hot-Situation vom Anfang des Gesprächs. Wenn du nicht mehr in den Hort gegangen bist, was hast du denn dann an den Nachmittagen gemacht und was haben deine Eltern dazu gesagt, dass, bei, dass die Betreuungsoption wegfiel. Hast du ihnen erzählt, wie du dort behandelt worden bist? Also, der Begriff Betreuungsoption, das ist so ein, ein Begriff der Vollzeit. <lacht> ähm, also ich bin Schlüsselklick geworden. Also, meine Mutter hat mir einen gegeben und ähm, tatsächlich war es kaum. Wir haben auch zum Teil mit zwölf habe ich selber mein Essen gemacht, das meine Mutter vorbereitet hat. Zum Teil. war ähm, unser Leben hat ja sowieso draußen stattgefunden. Also es war so, wir sind von der Schule nach Hause, Kinder im da oder Taschen in die Ecke, mal Hausaufgaben gemacht und dann waren wir in, im Wald vor der Tür. Aber ich bin zum Schlüsselkind geworden. Und mein Vater ähm, saß zum Thema kämpfen. Sie waren schon Kämpferinnen und Kämpfer. Und meine, die Geschichte habe ich zu Ende erzählt, weil es zu lange gedauert hätte. Aber ich saß vor der, vor der Haustür und mein Vater kommt und hat gesagt, guck, du was passt dir jetzt schon wieder nicht. Weil ich war immer ein wenig ähm, speziell. Und dann habe ich ihm die Geschichte erzählt. Und dann ist er in den Kinderhort gefahren und hat mit Herrn Linsen geredet. Er hat mir nach Jahren gesagt: dir, ich habe ihn nicht angefasst. Aber ich weiß nicht, was er, Herr Linsen gesagt hat. Ab dem Zeitpunkt hat Herr Linsen immer die Straßenseite gewechselt, wenn er mich in Köln gesehen hat. Wir haben, ähm, wir haben schon sich eingesetzt für uns. Echt? Für mich war das auch eine Befreiung, ehrlich gesagt. Weil ich war plötzlich sehr schnell erwachsen und selbstständig. Äh, also hat auch was Gutes gehabt. I think interessant wie wir betrieben Schlüsselkind. Das sagt er dir auch. Ja. ja, das ist interessant. Schlüsselkind ja, hm? also ja, ist das nicht genau. Und ich glaube, beim Begriff Schlüsselkind, das ist vollkommen äh, herkunftsübergreifend. Jede Person kann was damit anfangen. Weil Schlüsselkinder gab es ja nicht nur bei den gigantischen Kindern. Oder ich finde jetzt eben, glaube ich, äh, trans- äh, Transgenerationell. Genau, generationell, transkulturell. Es gibt ja immer wieder neue Begriffe. Aber das Problem ist das gleiche. Das ist eine internationale Familiengeschichte, bin ich sehr süß gerade. Also wenn, wenn ihr jetzt äh, habt ihr noch Fragen, jetzt wäre noch die Gelegenheit. Ähm, ich würde ganz gerne erst einmal von mir ein ganz herzliches Dankeschön, äh, nicht nur an euch alle, also ich fand das total toll und inspirierend. Vielen, vielen Dank dafür. Und ich ja. wollte mich auch einmal ganz toll bei Fatima und bei Lilly bedanken. Ich finde, ihr habt das ganz großartig gemacht. Vielen Dank dafür. Und ich würde eigentlich gerne euch dreien und euch beiden das letzte Wort überlassen, dachte ich. Ja. Ähm, ich würde halt auch, ich finde das super cool, dass wir das machen konnten. Ich hätte auch niemals gedacht, dass ich jetzt wirklich bis hierher komme. Ähm, ähm. Und ich freue mich auch, dass, also wirklich, es ist wirklich richtig inspirierend gewesen und ich freue mich super, dass ich jetzt mit euren Erfahrungen meine Erfahrungen weitersammeln kann. nochmal ganz großes Danke. Yay. Yeah. Yeah. Ja. Ähm, ja, also ich stimme eigentlich Fatima zum großen Teil also sehr zu und von mir auch ein sehr großes Danke. Vielen, vielen lieben Dank an euch. Vielen ja, ja, ja, ja, so. Dank. Na, ich bin eigentlich ganz berührt, wie du das gesagt hast, dass äh, wir so ein bisschen unsere Erfahrung äh, da, äh, erzählen konnten und wie ihr das aufgenommen habt. Das kann für euch, dass wir praktisch eine Hilfe für euch waren. Das berührt mich schon mal. Und das ist eigentlich unsere Aufgabe als. Äh, Menschen der andere Generation das weiterzuleiten, das äh, der anderen weiterzugeben. Und das finde ich eine schöne, äh, eine schöne Vormittag gewesen mit euch. Kann, genau. Kann ich nur so unterschreiben und äh, danke, dass ihr uns zugehört habt. Ihr habt uns den viel größeren Gefallen getan als äh, wir euch. Und ich bin gerade auch geflecht weil unsere Mütter in der gleichen Firma gearbeitet haben, ohne dass sie es wussten. Darüber werden wir auch noch. Danke auch dafür, dass ihr das rausgekommen ist. Dank euch. Vielen Dank. Also für mich äh, auch äh, die Veranstaltung so große äh, die auch Zukunft äh, spielen wird. Äh, weil in eurer Art habe ich ja äh, denken, äh, ich habe ja irgendwie Ihnen so viel Information. Äh, nicht drin, äh, dass ich an euch irgendwas geben könnte. Das hat mich befreit. Und da freue ich mich dann. Das ist sehr wichtig für uns, für alter Ich fühle mich etwas erleichtert. Vielen Dank, dass Sie mich äh Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ich danke euch sehr für eure Fragen. Ich danke euch für eure Zeit, die ihr euch mit diesem Thema beschäftigt habt. Vielen Dank an alle, die auch Lust hatten, jetzt in diesen Stream auch hineinzugehen und auch ähm, diese Geschichten mitgenommen haben und ähm, ja, vielleicht äh, rührt das ja irgendwie auch noch etwas weiter. Ich glaube ganz fest daran, dass jede Bewegung, jede Begegnung etwas bewegt äh, und äh, wenn man dann wieder neuen Leuten begegnet, dass dann wieder etwas Neues, ein neuer Twist hineinkommt. Ich glaube da ganz, äh, also das ist einfach so. Das äh, freut mich einfach sehr. Vielen, vielen Dank und vielen Dank, großer Sp äh, Spitalenten, guten äh, Jungs, und das Ösine, <lacht> Vielen Dank. Ich möchte von Somit auch nochmal äh, vielen Dank sagen. Okay. Äh, und euch nochmal den großen Dank aussprechen. Was ihr von uns als äh, Dankeschön kriegt, ist äh, dieses Buch, das es erst ab nächsten Monat zu kaufen wird. Das heißt, das Gesellschaft der Migrationsgesellschaft. Ja. Da geht es äh, um die Geschichte von Domit. Da habt ihr, <lacht> äh, ihr euch mit eingeschrieben, mit äh, den Eingaben, die wir uns hier mal zu so ja, vielen, vielen, vielen Dank. Vielen Dank, dafür. vielen Dank auch an Ele für die total tolle Moderation. Vielen Dank. <lacht> das äh, war mir ein, ein großes Vergnügen. Ich danke euch sehr. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag und ich wünsche euch von Herzen alles Gute. Danke. danke. Tschüss. Ciao, schöne Grüße nach Köln. <lacht> Dankeschön, auch an alle Zuhörenden. Vielen Dank. Das hat uns sehr gefreut. Vielen Dank.